So, Willkommen zur Vorlesung Bewegungswissenschaft. In den letzten Vorlesungen hatte ich euch ja klassische Theorien der Bewegungswissenschaft nahe gebracht, die sich aus zwei Quellen oder so gespeist haben. Das eine war eher so aus der Informationsverarbeitungstheorie, dem Informationsverarbeitungsparadigma, da ging es um motorische Programme und wie man unter zugrunde Legung einer Computermetapher sich vorstellen kann, wie der Mensch Bewegungen regelt. Und das Gegenstück dazu war eher eine emergente Idee von Bewegungskontrolle, dass Bewegungen sozusagen entstehen unter verschiedenen Randbedingungen, die einwirken auf den Menschen, Umwelt, Person und Aufgabe, die mehr oder weniger selbst organisiert diese Bewegungen dann entstehen lassen. Und die, diese Art von Theorien habe ich als klassisch eingeordnet, weil sie tendenziell so ein bisschen veraltet sind. Dieser Konflikt zwischen den preskriptiven und den emergenten Theorien, der wurde erbittert geführt, aber besteht inzwischen so nicht mehr. Und dass dies so weit gekommen ist, das liegt eben an der neuen Theorie, die ihr schon kennengelernt habt, die Theorie der internen Modelle und ähm, zudem an einer Entwicklung in der Kognitionspsychologie, die mit dem Namen Konnektionismus verbunden ist und die neuronale Netzwerke als zentrale Metapher ihres Denkens zugrunde legen und diese Grundlagen, die möchte ich euch in den folgenden Schnipseln ein bisschen näher bringen. Im Konnektionismus ist im Prinzip eine kognitive, ein kognitiver Ansatz, der mit Hilfe von künstlichen neuronalen Netzwerken mentale Prozesse simulieren möchte und im Zusammenhang mit der Bewegungswissenschaft verstehen wir unter Konnektionismus einen Ansatz auf makroskopischer Ebene zu beobachtender Bewegungskontrolle auf das komplexe Zusammenwirken einer Vielzahl einfacher Einheiten auf mikroskopischer Ebene zurückzuführen. Also diese makroskopische Gesamtebene, da sehen wir halt ähm, sinnvolle Bewegungen, die Ziele erreichen. Und auf einer mikroskopischen Ebene gucken wir uns die kleinen Einheiten an, die komplex zusammenwirken und dadurch die Bewegung organisieren. Und ähm, diese komplexen, äh, diese einfachen Einheiten sind dann die Modelle von Neuronen oder auch künstliche Neurone, die zu einem Netz zusammengeführt werden. Der Konnektionismus ähm, wurde entwickelt von einer Forschungsgruppe, die sich PDP genannt hat für Parallel Distributed Processing, also paralleles und verteiltes Verarbeiten. Und das ist genau das, was in diesen Netzwerken passiert. Und einen riesigen Aufschwung hat dieser Konnektionismus 1986 ent ähm, erfahren mit zwei Büchern, die von der Forschungsgruppe um David Rummelhardt und Jay McClelland ähm, äh, geschrieben wurden, nämlich Parallel Distributed Processing heißen diese beiden Bände, eins ist eher so ein Theorieband, das andere ist eher der Praxisband und die eben, und jetzt mache ich mal den Laserpointer an, hier verschiedene künstliche Neurone ähm, entwickelt haben und dann gefunden haben, dass über das Zusammenwirken dieser Neurone von Eingabeneuronen, Ausgabeneuronen oder Einheiten werden sie hier genannt und versteckten Einheiten, dass man da ähm, Prozesse modellieren kann, die den kognitiven Verarbeitungsprozessen des Menschen relativ ähnlich sind. Zu dieser Grafik hier unten komme ich später noch mal ausführlich. Kurz noch ein bisschen was zu der Geschichte der Entwicklung von künstlichen neuronalen Netzwerken. Warren McCulloch und Walter Pitts waren sozusagen die Ersten, die 1943 das Modell eines künstlichen Neurons entwickelt haben und von da an machte die Entwicklung von Neuronen und neuronalen Netzwerken ähm, ziemliche Fortschritte. Donald Hepp war ein Psychologe, der einen Lernmechanismus dieser künstlichen neuronalen Netzwerke entwickelt hat, der kurz gesagt Fire Together Wire Together heißt, also wenn Neuronen gleichzeitig feuern, dann wird die Verbindung zwischen ihnen verstärkt und über diesen kleinen Mechanismus konnte man dann schon auch Lernverhalten entwickeln. Ja, und dann waren es weitere Psychologen, die hier 1958 ähm, weitere kognitive Mechanismen modellieren konnten, bis dann irgendwann mal ähm, die good old-fashioned Kaila, Minsky und Pappert einen Verriss dieser neuronalen Netzwerke gestartet haben und von da ging es wieder rückwärts und künstliche neuronale Netzwerke sind ziemlich aus der Mode gekommen, bis dann irgendwann mal so in den 80er Jahren drei verschiedene Werke, einmal von Hopfield, von Kohonen und eben von dieser PDP Research Group, die ich schon erwähnt habe, Algorithmen entwickelt wurden, die das Lernen von innerhalb dieser neuronalen Netzwerke stark verbessert haben und heutzutage sind neuronale Netzwerke überhaupt nicht mehr wegzudenken aus der Entwicklung von künstlicher Intelligenz und auch Musterwahrnehmung und so weiter. Und die Deep Neural Networks von Google und Co. sind inzwischen in allen möglichen Bereichen bei der Sprachübersetzung, bei Gesichtserkennung ähm, und so weiter überall vorhanden und stecken vermutlich auch in euren Smartphones, wenn ihr mit denen redet. Okay, das ähm, soll im Prinzip jetzt mal ein kleiner Überblick über die Basisannahmen dieser, dieses Konnektionismus und der künstlichen neuronalen Netzwerke sein und dann werde ich im nächsten Schnipsel ein bisschen mich um das einzelne Neuron kümmern.